Herzlich Willkommen aus dem Rathaus von Aachen. Mein Name ist Tika Markesche. Ich bin Projektleiterin bei der Stadt Aachen und Teil des Büros für Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement. Wir bieten Informationen, Beratung und Kontakt für all diejenigen, die so viel Herzblut in ihre ehrenamtliche Tätigkeit stecken. Um das soziale Miteinander und Füreinander weiterhin zu stärken, wollen wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Daher darf ich Ihnen heute das Projekt Ehrenamt Interaktiv vorstellen. Ein digitales Projekt mit Herz. Ehrenamt Interaktiv ist ein Treffpunkt, der eine noch bessere Vernetzung aller Engagierten unserer Stadtgesellschaft unterstützen möchte. Um dies zu erreichen, wollen wir nicht nur Vereine, Bürgerinnen und Bürger Erreichen die schon bereits engagiert sind, sondern darüber hinaus weitere Akteursgruppen dazugewinnen. Das sind Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Jeder kann Anbietender und Suchender einer ehrenamtlichen Tätigkeit sein. Ehrenamt Interaktiv wird eine unkomplizierte Filtersuche nach bestimmten Angeboten und Gesuchen zur Verfügung stellen. Die Kontaktaufnahme der Akteure untereinander wird unkompliziert und direkt erfolgen, so dass die wertvolle Hilfe und Gestaltungskraft schnell am richtigen Ort ankommen wird. Selbstverständlich wird die Oberfläche anwenderfreundlich und barrierefrei gestaltet sein, sodass jeder Teil daran haben kann. Ehrenamt Interaktiv soll zunächst in Aachen und zur weiteren Vernetzung für alle Kommunen in ganz NRW zur Verfügung stehen. Damit wollen wir das ehrenamtliche Engagement und die gesellschaftliche Verantwortung weiter in unserem Land stärken, soziales Netzwerken an das heutige digitale Leben angepasst. Wir freuen uns, Ihr ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.